Sag mal, leben wir in einer Matrix? Was denkst du davon? Ist es möglich, sich aus dieser Matrix zu befreien? Die geistige Welt sagt, es ist alles viel anders, als wir denken. Und so werde ich dich heute in diese Welt hineinführen und für manch einen von uns oder von euch wird sich ein neues Denken dadurch einstellen. Musik Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute haben wir dieses spannende Thema Leben wir in einer Matrix? Kann das denn sein? Und wenn es tatsächlich so ist, dann könnten wir doch auch hinausgehen aus dieser Matrix, oder? Wir haben es ja gesehen in dem Film Matrix von 1999, da ist es geschehen. Und äh, wenn ich mich zurück erinnere vor 25 Jahren, an die ersten Channelings, die ich so hatte, da wurde von der geistigen Welt und jetzt auch noch immer wieder gesagt, die Realität, die Wirklichkeit ist bei der geistigen Welt, die ist nicht bei uns. Bei uns ist die Dualität. Und ähm, sobald wir in die fünfte, sechste und so weiter Dimension aufsteigen, sind wir in der Wirklichkeit. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass wir in einer Matrix leben könnten. Jetzt beschäftigen sich mit diesem Thema auch noch Wissenschaftler, zum Beispiel der Roman Jan Polski von der University of Louisville beschäftigt sich sehr mit diesem Thema und auch die Firma CERN in der Schweiz haben ganze Programme laufen, um das alles zu entschlüsseln. Was wäre denn, wenn wir aus der Matrix hinauskommen würden? Was, was wäre denn dann? Würden wir dann unsterblich sein, also die Seele ist ja schon unsterblich, aber würden wir dann unseren Körper immer behalten können? Die geistige Welt sagt ja, wenn wir in die fünfte Dimension kommen, behalten wir unseren Körper. Würden wir dann immer gesund sein? Würden wir dann nie mehr existenzielle Ängste haben oder auch Risiken? Wäre dann alles schön? Wäre alles von einem unvorstellbar schönen und Guten für uns vorhanden? Das ist das, was die geistige Welt tatsächlich immer sagt. Die fünfte Dimension oder der Aufstieg in die, in die andere, in die neue Welt, in die Wirklichkeit. Da gibt es die Dualität nicht mehr. Da hätten wir diese ganzen ähm, Probleme, die wir hier im Moment haben, nicht. Nicht mehr. Wir hätten eine Fülle. Wir, hätten, wir wären glücklich. Und ist es nicht vielleicht das ethnische Recht eines jeden Einzelnen von uns, Zugang in die höheren Dimensionen zu haben? Ich sage dazu, natürlich, das ist doch unser Recht, in diese wunderschönen Dimensionen hineinzugehen. Und warum schaffen wir es nicht? Weil wir in dieser Matrix gefangen sind. Wir brauchen nur diesen Schlüssel zu finden, da wieder herauszukommen. Und ich kann euch eins sagen, Smarana hat sich ausgiebig mit der geistigen Welt beraten und wir haben etwas vor. Wir haben am 22. und 23. Juli das Smarana Festival und ich hoffe, dass ganz viele von euch kommen. Wir haben eine große Halle für uns für zwei Tage reserviert im größten hinduistischen Tempel von Europa. Der Link ist unter dem Video. Und dort werden wir mit euch allen zusammen geheime Techniken, die sind im Moment noch geheim, die werden wir erst zum Festival euch sagen. Die werden wir gemeinsam machen, zwei Tage lang, verschiedene energetische Übungen, um die Matrix zu sprengen, um da einen ganz großen Impuls hineinzuschicken in dieses ganze Gebilde. Und dadurch kann sich so viel verändern. Wir wissen nicht genau, was sich verändert. Es ist, es hat so ja sonst bisher noch niemand so etwas getan. Aber wir werden es tun. Und mit diesen Techniken, die wir alle machen, ich, ich sehe euch schon alle vor mir. Ihr, es ist es ist verrückt und wir werden das probieren. Und ich bin so zuversichtlich, schon beim letzten Webinar, was wir hatten letztes Jahr im August in Marburg, da hatten viele von euch Blitze an der Decke gesehen. Und das ist die Wahrheit. Das ist nicht einfach so entstanden, sondern das ist die Wahrheit. Und jetzt, wenn wir diese speziellen Übungen machen werden, was wird denn da erst geschehen? Da kann sich ja was ganz Neues offenbaren und die fünfte Dimension viel, viel, viel schneller noch zu uns kommen. Also wir werden Werkzeuge haben, um alles zu verändern. Und ich bin dabei. Ich freue mich. Die ersten Anmeldungen sind schon da. Und wir haben bis zu 2000 Plätze frei für euch. Und wir haben auch den Preis für dieses Treffen ganz niedrig gemacht, wirklich zum Selbstkostenpreis, sodass jeder kommen kann. Und ihr könnt auch von zu Hause teilnehmen. Wer jetzt, kein, wer jetzt nicht reisen möchte, kann dies auch tun, auf jeden Fall. Und es wird, es wird einfach gigantisch werden. Stellt euch vor, wir sprengen tatsächlich die Matrix und sind dann in der Wirklichkeit in der fünften Dimension oder wir haben einen, einen Weg geschaffen, ein Loch geschaffen, wo wir hindurch können, aus der Matrix raus. Ich stelle mir es wunderbar vor und ich bin auch ziemlich aufgeregt, aber ich freue mich so sehr darauf. Stellt euch vor, wir haben dann plötzlich eine Gedankenfreiheit. Wir haben dann Zugang zu, zu unserem tatsächlichen Wissen. Hier in der Matrix sind wir ja total eingeschränkt. Wir sind ja Blockiert. Wir können ja uns nicht weiterentwickeln, wenn wir uns immer dem System hier anpassen. Das System möchte ja das Gegenteil von dem, was wir gerne möchten. Und so, wenn es uns gelingt, dann sind wir endlich in der spirituellen Welt und nämlich alle dann. Die spirituellen Menschen werden ja oft belacht und äh, als spinnend... Abgetan. Das macht das System ja extra so, weil es kennt ja die Gefahr von, von diesen Menschen, die keine Angst haben. Und da gehört ihr ja alle dazu. Niemand hat von uns Angst. Wir sind stark, wir sind gewillt, voller Licht, diesen Weg zu gehen. Und das ist die Gelegenheit, wenn ganz viele von uns zusammenkommen, dass wir das zusammen manifestieren mit unseren speziellen Übungen. Ich freue mich so sehr darauf. Und jetzt hören wir eine Botschaft von der geistigen Welt, die uns ein bisschen ausdehnt in unserer Energie, anhebt in unserer Energie und uns ganz, ganz viel Kraft und Liebe schenkt. Danke, dass du dabei bist. Liebe Herzensmenschen, Liebe Menschen des Lichtes, liebe Menschen, die ihr euch jetzt in diesem Moment hier versammelt habt, es ist eine große Freude, euch hier zu fühlen, denn ich weiß, dass eure Seele euch hierher geführt hat. Es ist eure Seele, die genau weiß, was wichtig ist und die die große Aufgabe der Menschen kennt. Und so sind wir zusammengekommen, um uns zu stärken und uns vorzubereiten, vorzubereiten auf das, was kommen wird. Denn es kommt etwas sehr Schönes. Und wenn viele Menschen zusammen sind, kann ganz viel Liebe fließen, diese Liebe trägt das Licht der Wirklichkeit und jetzt ist dieses Wort für dich mit einer ganz anderen Bedeutung zu verstehen, denn das Licht der Wirklichkeit das ist das Tatsächliche, was existiert zu dem wir uns hingezogen fühlen, weil wir von diesem Licht abstammen. Und aus diesem Grunde versammeln sich immer wieder spirituelle Menschen. Und aus diesem Grunde sind wir auch heute hier. Und so strömt das Licht jetzt gleich in dein Herz hinein, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Die Engel haben die Himmelstore geöffnet und sie summen das Lied der Wirklichkeit. Und so fließt diese Energie nun zu dir direkt in dein Herz. Es ist wie ein Segen Gottes, wenn dich diese Energie berührt. Es ist wie die tiefste Liebe Gottes die dich jetzt berührt und so erlaube dir, dich fallen zu lassen in diese Wellen der Liebe und öffne dich dabei so weit wie du kannst und lass dich so tief wie du magst fallen, um mit jedem Atemzug immer tiefer mit dieser Energie zu verschmelzen. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du genießen kannst. Und so schwingst du im Gleichklang von Gottes Atem. Du schwingst, vereint mit den lichten Wesen in der Wirklichkeit. Und vielleicht spürst du deine Flügel, dein Lichtkleid und deine Seele wie sie dich jetzt trägt hinauf in die Wirklichkeit. Du spürst eine Leichtigkeit, die dich umgibt, und tiefen Frieden, große Freude und das Gefühl, vereint zu sein mit allen liebevollen Wesen vereint in der ewigen, unendlichen, vollkommenen Liebe Gottes. Und so schwingt deine Seele im Rhythmus der ewigen Zeit im Rhythmus der Liebe und des Lichtes der Wirklichkeit. Lass dich sanft tragen und betrachte die Erde von oben. Schau hinunter, was du siehst und sende deine Liebe zu all den Menschen, die du liebst. Und zu Mutter Erde. Lass das Licht von Mutter Erde leuchten. Lass es sich mit deiner Liebe verbinden und spüre, wie sich Mutter Erde freut und dir ganz viel Liebe zurücksendet und so den Kreislauf der ewigen Liebe verstärkt und die Schwingung sich in deinem Herzen etabliert. Denn du bist ein Teil des Großen und Ganzen und wir lieben dich, sagen die Engel, wir lieben dich so sehr. Und so spürst du, wie du jetzt voller Kraft bist, voller Lebensenergie und Freude und lässt dich sanft von deiner Seele wieder in dein Hier und Jetzt, in deine Räume bringen, dorthin, wo du auf der Erde zu Hause bist. Aber das, was du in dir trägst, das ist die Liebe und das Wissen, dass alles möglich sein kann. Die Liebe und das Wissen aus deiner Seele über die Wirklichkeit. Und so danke ich dir sehr, dass du heute dabei warst. Und verabschiede mich ebenso voller Liebe von dir. Und wenn du bereit bist, öffnest du deine Augen, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Und wenn du jetzt die Kraft und den Mut in dir spürst, dann melde dich zu unserem Seminar an und sei dabei, um alles zu verändern, um endlich die Energie der Wirklichkeit auf die Erde zu holen.